Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder drei verrückte Telefonate in der Leitung. Und zweimal die übliche Trading-Abzocke und zum Schluss haben wir wieder die Pillen-Hotline dran. Hier lasse ich mir eine richtig krasse Story einfallen, wofür ich die Pillen benutzen möchte. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass die das gar nicht interessiert. Auch wenn die hier viele Gesundheitsfragen stellen. Es interessiert die überhaupt gar nicht, wofür ich die Pillen eigentlich benutzen möchte. Tja, schauen wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung, mit welchen Unternehmen ihr es besser nicht zu tun haben solltet. Hallo, guten Abend. Herr ja. Was denn? Grüße Sie. Jasmin Jetzt ist mein Name und ich melde mich. Wegen Ihrer Interesse an Online-Handeln. Aha. Sie haben eine Registrierung bei uns gemacht. Stimmt? Nee. Nein? Nee. So, vielleicht haben Sie es vergessen, also, weil uh, deswegen rufe ich Ihnen an. Aber Aha. okay. Ist ja höchst interessant. Sie fragt mich, »Ob das stimmt, ob ich mich da wirklich angemeldet habe? Ich sage ihr, nein, das stimmt nicht. Und sie sagt, vielleicht haben wir es ja nur vergessen.« »Aha, na wozu fragten die denn jetzt ja eigentlich, ob das stimmt, wenn sie danach doch sowieso einfach weitermacht in ihrem Skript?« das ist in letzter Zeit tatsächlich ziemlich auffällig. Die Fragen in letzter Zeit, da muss sich irgendwas geändert haben bei denen. In letzter Zeit fragen die immer, ob das stimmt mit der Registration. Und immer wenn man das Ganze hier an dieser Stelle verneint, dann sagen die doch. Das stimmt. Dann ergibt die Frage keinen Sinn. Tja, aber was will man auch von solchen Leuten hier erwarten? Äh, wissen Sie eigentlich, was ist online und wie es funktioniert? Nee. Nein, wissen Sie gar nicht. Und etwas im Internet gelesen, vielleicht über Bitcoin oder über äh, Kryptowährungen? Nee. Nein, niemals. Okay, das habe ich nicht gehört. dann. Nee. Okay, dann. Also, ich werde Ihnen erstmal erklären, wie das Ganze funktioniert. Okay? Mhm. Und dann können wir weitermachen. Okay? Pardon. Also.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 Auszahlung Option, können Sie Ihr Profiten ganz einfach auszahlen. Okay? okay. Sie werden äh, Ihr IBAN e mit diesem Handelskonto verbinden und immer, wenn Sie eine Auszahlung machen, werden die Profiten auf, äh, auf Ihrem Bankkonto gesendet. Okay? Und. Okay.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 Sie bekommen wöchentlich und monatlich weil sie werden wöchentliche und monatliche Profiten bekommen okay mhm. also äh, sie können ihr konto erstmal mit das mindeste Betrag sich an, also aktivieren und in zwei Wochen werden sie ihr Profiten bekommen okay in diesen zwei Wochen haben sie auch das Möglichkeit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 und Ihnen zu informieren über ihre nächsten Schritte. okay? Haben Sie vielleicht Fragen bis jetzt? Tja, also mich würde hier an erster Stelle als Frage interessieren, ob die vielleicht auch mal vernünftiges Deutsch sprechen könnte. Also man muss sich hier immer wieder vor Augen halten, das ist eine angebliche Finanzberaterin vom Finanzmarkt die von euch Geld haben möchte, um zu investieren. Aber das, was die sich da zurechtstammelt, ist nicht nur gra äh, grammatikalischer Durchfall, sondern hat auch überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Die erzählen einem irgendeinen Quatsch und Blödsinn, aber Sinn ergibt das alles nicht. Hauptsache, die haben viel erzählt und viel blabla von sich gegeben. Ja, sich man kann es ja nur noch als Verwirrungstaktik auslegen was die sich hier zurecht stammeln. Der absolute Wahnsinn. Nee. Okay, dann ähm, sollen wir Ihr Konto aktivieren? Wozu? Also, ähm, wenn Sie ein Computer da dort haben, können wir, äh, kann ich Ihnen auf unsere Plattformen sich einloggen, okay? Damit Sie alles, was ich bis jetzt gesagt habe, mit Ihren Augen schauen können.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 Wir sind eine seriöse Firma und wir möchten auch also für Menschen arbeiten. Also nach dem Wort "sohn" kommt das Wort seriös, das ist ja höchstens. Ja, ja natürlich. Ja. ja, es ist ein Wort, das Sie nicht kennen, okay? Ja. Und also wir haben alle Ihre Daten hier ja. auf unserem ja. System. Ja. Wir, wollen, wir werden alle diese Daten im Internet Ah, schön, okay. ja, ja, sehr jeder, schön. Jeder jeder meint, also, ihr Name kennt und alles. Ja, und ja, wir ja, werden ja, auch eine Anzeige bei der Polizei machen. Sagt die Kakerlake am werden, werden Aber du hast Mundgeruch. Ist ja höchst interessant. Sie nennt mich Hurensohn und redet danach davon, dass sie ein seriöses Unternehmen ist? Das läuft bei ihr nicht richtig. Dann redet sie davon, dass sie irgendeine Anzeige machen möchte, währenddessen aber sie mich beleidigt. Also wer kann jetzt wen anzeigen? Ich glaube, sie hat ja wohl eher weniger Möglichkeiten oder Grund, irgendjemanden überhaupt anzuzeigen, denn sie ist ja hier letztendlich die Kriminelle, die den Quatsch da verzapft. Ich finde es absolut wahnsinnig. Wie können die sich noch selbst für seriös befinden? Und wie können die sich noch selbst irgendwie, ja, keine Ahnung, für ernst nehmen? Die beleidigt, redet dann davon, dass sie seriös ist, also sie beleidigt aufs Tiefste, redet dann davon, dass sie seriös ist und im gleichen Atemzug will sie dann ähm, ja eine Anzeige machen, weil ich, äh, ich ja so ein schlechter Kunde bin. Aber gleichzeitig äh, macht sie sich schon wieder strafbar, indem sie erzählt, sie will meine Daten überall im Internet verteilen und überall verbreiten und äh, ich werde ganz viele Anrufe bekommen. Also kann dem noch irgendjemand folgen? Wo ist denn da jetzt die Logik? Also... Vor allem danach noch zu erwähnen, dass sie eine Anzeige machen wird, ja, nachdem sie äh, nachdem sie mich beleidigt hat und nachdem sie erzählt hat, dass sie überall meine Daten verteilen wird. Hm. Also es ist schon absolut fragwürdig, ob bei diesen Leuten da überhaupt noch das Gehirn teilweise überhaupt nur funktioniert. Weil bei dem Gestammel, was die da von sich gibt, und auf einmal kann sie plötzlich flüssig reden oder was, nachdem sie merkt, dass ich sie veralber? Es ist ja komisch. Also die ganze Zeit gibt sie nur irgendeinen Blödsinn von sich, und sobald man zu erkennen gibt, dass das hier nichts mehr wird, kann sie auf einmal flüssig reden. Und dann hat sie ganz viele Beleidigungen und weiß ganz viel, was sie zu sagen hat. Es ist ja wirklich absolut höchst interessant, was da für Leute sitzen. Tja, und nochmal, das sind die Leute vom Finanzmarkt, die euch irgendwelche Trading-Produkte verkaufen wollen und die von einer angeblich seriösen Bank anrufen wollen. Tja, also ich weiß nicht, aber das klingt eher nach Hagelschaden. Hm, ja. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr, ja. Herr Pula. Mhm. Ich bin Eli Roy von Finanzmonitoring-Abteilung von CryptoSoft. Mhm. Herr Pula, Sie haben Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt zu handeln, stimmt? Wo denn? Wann denn? Also das war vor einem Monat. Am 19. Dezember, Sie haben Interesse geäußert, auf der Finanzmarkt zu handeln. Ist das richtig, ja? So, habe ich mir irgendwann was angeklickt, ja. Okay, wie gesagt, Herr Fuller, mein Name und Nachname ist Eli Roy. Ich bin Ihre Kontomanagerin. Und Sie haben schon bei uns Handelskonto, Herr Fuller. Das bedeutet, unter Ihrem Name und Nachname auf unserer Plattform steht Ihre Handelskonto, okay? Also okay. mit Onlinehandel, Sie können Geld verdienen.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 Es geht hm. um Online Handel, Sie können auch der Finanzmarkt mit Kryptowährungen, mit Aktien, mit Indizien, mit Rohstoffen und mit Vorexhandel. Und wie komme ich zu diesem Konto? Wo kommt denn das her? Sie bekommen Ihre äh, Zugangsdaten per E Mail. Damit Sie können Ihre Handelskonto und Ihre Geld und überprüfen. Haben also Sie habe Sie haben kein ja? Konto? Sie haben schon Konto. Und wo kommt das her? Sie haben Ihre Daten auf unsere Bildung hintergelassen. Und Ihr Handelskonto Steffen ist Sie noch nicht aktiv. Ach. Wie bitte? Ich, um, ich versuche das jetzt mal zu rekonstruieren. Ich habe In der Werbung habe ich jetzt meine Daten hinterlassen. Und Sie haben dann daraufhin ein Konto für mich erstellt. Also Sie haben Sie haben Ihre Daten auf unsere Werbung hintergelassen. Okay. Ich bekomme Ihre Daten automatisch. Und unter Ihrem Namen und Nachname auf unserer Plattform steht Ihr Handelskonto. Ihr ja, Handelskonto wie, wie kommt das dahin, wenn ich mich in einer Werbung angemeldet habe? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Also das ist unsere Werbung. Unsere Werbung lautet... Moment bitte. Also die Frage war ja nicht, wie Ihre Werbung lautet, sondern die Frage war ja, wie das sein kann, wenn ich mich angeblich bei irgendeiner Werbung eingetragen habe, wie daraus automatisch ein Konto entstehen kann. Denn Werbung bleibt ja erstmal Werbung. Und nicht automatisch gleich Vertragsabschluss mit einem darauf folgenden Konto. Es ist schon irgendwie krass, wie die das ganze System hier aufbauen. Tja, ich weiß nicht, warum da Menschen drauf reinfallen, aber es gibt leider viel zu viele Menschen, die hier tatsächlich ihr Geld investieren in genau solche Firmen. Die Zahlen, die sind da wirklich ganz, ganz bitterböse. Tja, und vor allem die hier, die könnte definitiv auch in einem anderen Callcenter arbeiten und nicht an einer angeblichen Finanzhotline, sondern wohl eher bei irgendwas mit e Erotik, was äh, diese domina stimme hier angeht. Ich weiß es nicht. Die ist ja wirklich sehr bestimmend und äh, ja sehr fordernd, habe ich das Gefühl. Na ja gut, lassen wir sie mal weitermachen. Besser wird es aber auf jeden Fall nicht. Unsere Werbung lautet Das ist unsere Werbung, okay? Ja. Und natürlich auch diese Bildung, sie können keine Positionen öffnen, ja? weil das nur Bildung. Ja, da haben sie denn ein Konto haben, erstellt. Sie haben schon Konto bei uns. Ja, das haben sie dann erstellt oder wie? Ja genau, sie haben schon bei uns Handelskonto und wir können jetzt zusammen ihre Handelskonto aktivieren mit 250 Euro, das Minimum, auf dem Finanzmarkt. <lacht> Ja, also sie wiederholt ihre Straftat nochmal wortwörtlich. Sie haben die Daten äh, in der Werbung eingegeben, also ich habe die Daten in einer Werbung eingetragen und die haben daraufhin dann einfach ein Konto erstellt. Und jetzt muss ich das Konto mit 250 Euro aktivieren. Ist ja irgendwie schon wahnsinnig, wie die denken, wie das funktionieren soll. Also die erklärt uns ja jetzt hier sogar, dass das Ganze strafbar ist. So wie sie uns das hier beschreibt, ist das nichts anderes als eine Straftat, Weil man kann ja nicht einfach irgendwelche Daten irgendwo hernehmen und damit einfach ein Konto erstellen, um dann einfach so die Kunden anzurufen und zu sagen, so jetzt muss man da 250 Euro drauf aufladen, damit das dann aktiviert ist. Schon eine interessante Story. Und damit Sie können alles ausprobieren, alles schauen mit Ihren eigenen Augen, wie es funktioniert.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 Im Zusammenhang. Tja, und wenn diese nette Kasperbirne nicht einfach immer ständig dazwischen sabbern würde, was einen ja wirklich zur Weißglut bringt, man ist noch nicht fertig mit erzählen und die labert und labert und labert und labert, das ist wahrscheinlich das Geschäftsmodell von denen. Die angeblichen Kunden totquatschen oder bewusstlos quatschen, damit sie einfachs Geld überweisen. Das kann hier tatsächlich auch eine Art von Taktik sein. Nun stellt mal vor, ihr bekommt von solchen Anrufen permanent Telefonterror nach Hause. Da kann es schon durchaus sein, dass der ein oder andere Geld überweist, damit die endlich ihre Klapper da halten und nicht mehr nerven. Das Problem ist... Wenn ihr da Geld überwiesen habt, dann ändert sich das Ganze nicht. Die rufen trotzdem weiter an. Im schlimmsten Fall sogar erst recht deswegen, weil die ja wissen, dass sie hier ein leichtes Opfer und leichte Beute gefunden haben. Also wie gesagt, CryptoSoft, das ist nur Werbung, okay? Mhm. Im Internet. Und CryptoSoft, das ist unsere Wirbung. Ja. Sie haben Ihre Vorname, Ihre Nachname, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse auf unsere Werbung hintergelassen. Das bedeutet, Sie haben schon automatisch Handelskonto. Haben Sie alles verstanden, ja? Ne, das habe ich eben nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert, dass man da, wenn man sich in der Werbung einträgt, automatisch ein Konto eröffnet. Das klingt komisch. Also, aber Ihre Handelskonto ist noch nicht aktiv. Ja, aber mich wundert, es halt wie aus einer Werbung automatisch ein Konto entstehen kann. Das kapiere ich halt nicht.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 Mhm. damit Sie können Ihre Handelskonto überprüfen. Mhm. Haben Sie verstanden? Nee. Und das ist die Frage, Herr Fula. haben Sie Interesse mit Onlinehandel? Nee, ich denke nicht, weil das klingt komisch. Okay, tschüss, schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Naja, auch mal selten, dass Sie dann noch tschüss und schönen Tag noch sagen. Normalerweise legen die ja jetzt hier wortlos auf und reden gar nicht erst mehr weiter. Ja, also das sind die Finanztypen, die euch anrufen, wenn ihr bei Höhle der Löwen oder Bitcoin-System oder ja, sonstigen komischen, unseriösen Webseiten eure Daten eintragt. Ja, Das Schlimme ist, es hört dann auch nicht mehr auf, sobald die Daten dort einmal eingetragen wurden. Aber es ist schon verrückt. Die nehmen die Daten aus einer Werbung und sagen, so, jetzt haben sie hier ein Konto. Ist schon absolut stark, wie man das auch nur im Ansatz für seriös befinden kann. Oh, aber es scheint ja leider zu funktionieren und, tja, weiß ich nicht. Ich finde da kaum Worte für. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gesprächspartner, den ich euch noch mitgebracht habe. Hier geht's mal wieder um die netten Tabletten, die wir da haben. Tja, dieses ganz unseriöse Zeug, was man da so bestellen kann. Und vor allem die Story, die ich der netten Mitarbeiterin jetzt hier erzähle, die sorgt auf jeden Fall für richtig extreme Zahnschmerzen. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Anna von Firma Shop Online. Mit dem Namen Leon äh, Spritzschlöfer ist eine Anfrage gestellt ja. für das Produkt Zystonete. Lustigerweise stimmt hier von Anfang an schon nicht mal mehr der Firmenname. Auch dieser ist falsch. Shop Online heißt die Webseite überhaupt nicht, auf der ich mich da registriert habe. Es ist irgendwas anderes, aber tja.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 Also, Herr, das ist, äh, Tabletten nehmen Sie zwei am Tag. Morgens eine und abends eine. Für einen Zeitraum einen Monat den, bis zu zwei Monaten zu Wenn ich das mit dem Kopf unterrühre, wie viel brauche ich denn da? Ja. Wenn ich das beim Essen mit beimengen möchte. Ja, natürlich können Sie das auch ja. so machen, kein Problem. Also wenn einmal ich morgens, einmal abends. Wenn ich, wenn ich für zehn Personen koche, muss ich zehn Pillen reinschmeißen, oder? Für zehn Personen? Mhm. Muss ich denn da...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 Also, damit ich schicke das Paket, brauche ich Ihre richtige Adresse, wo Sie wohnen, Ihre Postleitzahl, Herr? Braunschweiger Straße 77 in 12055 Berlin. 77? Welche Hausnummer? Braunschweigerstraße, Braunschweiger Straße Straße, Hausnummer? 77. 77? Ja. Wo ist das? In Berlin. Also die Postleitzahl? 12055. Okay. Also, Herr?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 Ja, das kann man auch gebrauchen. Da Schick mal gleich ein paar Packungen mit, die schmeiße ich da mit rein. In den Topf. Okay, ich schicke eine dazu, das wäre 236 Euro. Das ja. Paket wird per Kreditkarte zu bezahlen, hä? Also ich erzähle dieser netten Dame, dass ich das hier ins Essen mit beimischen möchte. Und dass ich da auch gleich für 10 Personen was in den Topf schmeißen möchte. »Das interessiert die überhaupt gar nicht. Die macht einfach weiter in ihrem Skript und fragt gar nicht nach, was ich da jetzt genau anstellen möchte mit diesen Tabletten. Das spielt da dem Anschein nach überhaupt gar keine Rolle. Die will einfach nur, wie die anderen Betrüger, einfach nur Geld machen. Egal um welchen Preis. Egal um was es da geht und egal was der Kunde da im Nachhinein mit anstellen will. Das hört sich auf jeden Fall nicht seriös an, wenn ich hier erzähle, ich will das alles in den Kochtopf schmeißen und an zehn Leute verfüttern.« und irgendwie Wahnsinn. Wozu sind denn dann eigentlich die ganzen Gesundheitsfragen, die die hier ringsherum stellen? Macht ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn es denn ja am Ende doch gar nicht darum geht, um irgendwelche Gesundheitssachen. Tja, das soll ja einfach nur wieder Seriosität vorgaukeln und dass ihr möglichst viele Schachteln kauft. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man nicht auf der Website bestellen kann, sondern auf der Website nur seinen Namen und seine Telefonnummer eingibt, auf Weiter klickt, dann denkt man, man kommt jetzt erstmal weiter in einem Shopsystem und kann dann online bestellen, Nee, stattdessen bekommt ihr eine Maske, wo steht, dass ihr in 10 Minuten angerufen werdet. Und dann habt ihr solche Leute am Apparat, die euch hier gleich massenweise irgendwelche anderen Tabletten noch zusätzlich mitverkaufen wollen. Ja. Eine Master oder Visa-Karte muss sein. So, also so, wie lautet ihr Handynummer? die ja. bitte? Ich habe gar keine keine Kreditkartennummer. Keine Master oder Visa? Also eine Master oder Visa-Karte nee, braucht ihr. Aber Sie. Ich auf der Webseite stand ja auch Vorkasse. Der Nachname an den Tür.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 Und wünsche Ihnen einen schönen Tag und Wiederhören. Tschüss. Der absolute Wahnsinn. Hauptsache, die schicken ihre Tabletten zu. Ohne Wenn und Aber. Ja, es ist schon beeindruckend, was es für verschiedene Betrugsmaschen gibt und wie man euch das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Hier ist auch wieder auffällig, dass diese nette Dame ja irgendwie wieder exakt genau diesen gleichen Slang und Akzent hat, wie die Trading-Betrüger, die wir hier eigentlich sonst in der Leitung haben. Tja, besser wird das wohl alles nicht mehr. Einfach nur absolut unterirdisch, traurig und schade, dass es sowas überhaupt auf unserer Welt gibt. Tja, von daher teilt gerne die Videos mit all euren Verwandten, Bekannten, Freunden und allen, die ihr so kennt damit jeder über solche Betrugsmaschen eben auch aufgeklärt ist und niemand aus eurem Umfeld auf sowas reinfällt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Wenn ihr mögt, ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Schaut doch da gerne mal vorbei. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.